Ja, schön, dass ihr aufpasst. Zeigt mir, dass ihr nicht nur Bilder sehen wollt, sondern auch was hören wollt. Also jetzt die ganze Story nochmal. Freue mich, dass ihr da seid. Schönen guten Abend. Ich habe mir heute extra Pullover angezogen, um zu zeigen, dass ich sowas auch habe. Hatten wir die letzten Tage auch nötig, denn hier war plötzlich der Winter ausgebrochen. Jetzt nicht wie bei Mirko in der Schweiz, aber doch mit sehr viel Wasser. Das von oben kam, wir sind hier bald weggesprungen vielleicht hat es der ein oder andere auf Facebook gesehen. Alles kein Thema. Morgen ist wieder Sommer, da haben wir wieder 20 Grad. Ja, da kann ich beim nächsten Mal auch wieder im polo an der Veranstaltung teilnehmen. Also, schön, dass ihr da seid. Was erwartet uns heute natürlich, äh, wie bereits auch schon am Donnerstag oder am Freitag angekündigt? Äh, das Video mit den Untertiteln kanntest du noch gar nicht, Susanne, das Kannst du hier bei mir herunterladen, beziehungsweise ich kann es auch jetzt mal hier kurz eingeben oder gleich. Ich habe das das halt das Video Untertitel, aber ich habe es als solches auch noch mal zusätzlich aufgenommen, denn die wenigsten wissen das. Man muss ja bei YouTube auch, wenn ein Video Untertitel hat in Deutsch, man muss das ja manuell auswählen. Ja, man kann meistens, wenn es vorhanden ist, mehrere Sprachen auswählen. Also Starten wir heute durch mit meinem Freund Buffett, hätte ich fast gesagt. Ja, ich meine, wir kennen ihn alle. Und er hat gesagt, wenn du keinen Weg findest, Geld zu verdienen, während du schläfst, wirst du arbeiten, bis du stirbst. Und ja, leider ist das bei der Masse, bei der Mehrzahl der Menschen so. Und ich persönlich habe mich vor... 26 Jahren, vor mehr als 26 Jahren, jetzt bei 27 im März, entschieden, das zu beenden. Nicht das Arbeiten grundsätzlich, aber das abhängige Arbeiten zu beenden. Und ich weiß auch, der ein oder andere in dieser Runde hat das auch vor oder bereits gemacht. Unter anderem auch mein Freund Mirko, der heute aus der Schweiz mit dabei ist, auch als Moderator. Mirko, wenn du auch mal kurz was sagen willst, damit du damit wir sehen, dass wir nicht nur hier einen Namen Dargestellt haben, sondern du bist auch tatsächlich da für den Fall, dass ich hier ausfalle, weil ich hier weggespült werde von der Sturmflut. Ja, also Mirko Ribul ist auch dabei und da kommt er schon. Auch mit Pullover. Heute in Rot, nicht in Prodigy 5 Violett. Ja, Schön ich habe den. Ich habe den Pullover hab längst mit violetten Sachen, aber habe die Farbe rot behalten. <lacht> okay. Schön, Herr Freund, dass du dabei bist. Und äh, ja, ich habe ich hab sowieso vor, bei Trainings äh, dieser Art das Ganze äh, ja auch im Dialog äh, zu machen. Das heißt, wir können jetzt nicht alle sprechen, würde technisch schon gehen, aber dann würden wir alle durcheinander quatschen. Äh, Mirko, du bist natürlich jederzeit als Moderator. Herzlich willkommen auch dich mit irgendeinem Senf daran zu beteiligen, entweder am Ende ja, oder auch zwischendurch einfach kurz einschalten, dann sehe ich, dass du was sagen willst. Und für alle anderen gilt natürlich, dass ihr den Chat, die Chat-Funktion nutzen könnt, wenn irgendwelche Fragen sind und ich möchte heute natürlich weitgehend, weitgehend darauf eingehen, denn das ist ja Sinn und Zweck eines solchen Trainings. Ich habe es angedroht, ja es geht heute um Geld. Frage, wer, wen interessiert das? Wen interessiert es, mit Forever Green Geld zu verdienen? Ja, doch schreibt keiner. Ich würde mich freuen, wenn doch der ein oder andere dabei wäre. Millionen, ja, letztendlich Jürgen äh, Danke dir für den Input. Es ist ja nicht meine Entscheidung oder die Entscheidung von Forever Green, wie du hier und wie viel Geld du hiermit verdienst. Es können auch Millionen sein. Wir wissen, unser Freund Erik Münchmeier hat in den ersten zwei Jahren über zwei Millionen Dollar verdient und das damals nur mit den Powerstrips. Jetzt haben wir natürlich noch ein rasanteres neues Produkt, aber da will ich heute gar nicht drauf eingehen. Unser Prodigy 5, das ist natürlich ein super Produkt, das uns noch mal mehr, wahrscheinlich sogar, oder mit größter Wahrscheinlichkeit, sogar noch mal mehr nach vorne bringen wird, als die Powerstrips es getan haben. Darauf freuen wir uns und das ist natürlich jetzt auch eine Möglichkeit, gerade zum Geschäftsstart, zum Vertriebsstart mit Prodigy 5 auch einen neuen Vergütungsplan einzuführen. Ich habe es letzte Woche, Liedwoche diese Woche, diese Abrechnungswoche, die 49. Kalenderwoche, haben wir den, den großen Luxus. Wir haben zwei Vermittlungspläne und welcher sich entsprechend günstiger für uns auswirkt, der wird dann angewendet. Aber ab dem Dienstag, ab kommenden Dienstag, also ab Montagnacht, Dienstagnacht, 0 Uhr, Mountain Time, das ist also bei uns Dienstagmorgen 8 Uhr, da werden die Uhren umgestellt und da haben wir den neuen Vergütungsplan. Aber auch nicht in absoluter Konsequenz, aber dazu sage ich gleich zwischendurch was. Also, ein Vergütungsplan ist natürlich Bestandteil an jedem Network-Unternehmens, eines jeden Vertriebsunternehmens. Ja, auch sehr traditionelle Vertriebe, traditionelle Direktvertriebe, alle Geschäfte letztendlich oder alle, ja auch damals, als ich ja in meinem ersten Beruf bei der Bundeswehr war, auch da gab es eine Art Vermütungsplan, der, der war nicht so ganz spannend, der war auch sehr übersichtlich, da gab es gar nicht so viele Stellen. Ich habe das letztens auf der Bühne gesagt, ja ich brauchte äh, damals, äh, ich glaube acht Jahre oder neun Jahre, um drei Sterne, um drei Star zu werden. Ja, bei der Bundeswehr, also ich war Hauptmann, bei Greister war ich bei Forever Green, ich glaube nach zwei Monaten. Ja, also, liebe Freunde, lasst uns mal das anschauen, wie hier Geld verdient wird. Der Vergütungsplan, den Vergütungsplan zu verstehen, ist nicht Voraussetzung, in diesem Geschäft erfolgreich zu werden. Ein, ein, sehr, bekannter, ein sehr bekannter Millionär hat mal gesagt, all you can do is all you can do, but all you can do is enough. Ja, das heißt nichts anderes. Alles, was du tu, alles, was du tun kannst. Äh, aber alles, was du tun kannst, wenn du das tust, ist, ist genug. Ja, viele Leute äh, kümmern sich gar nicht um den Marketingplan oder um den, den Kompensationsplan. Sie geben einfach Vollgas. Und ich habe in 26 Jahren viele Menschen gesehen, die, äh, Bezahlpläne, Complants, Marketingpläne, wie sie heißen, ja, aus dem FF beherrscht haben. Die konntest du nachts wecken. Und dann haben sie die rückwärts, ja, den ganzen Complant erzählt, aber sie haben nie Geld verdient. Also Voraussetzung, um Geld zu verdienen in unserem Geschäft, ist es nicht, den Komplen 100-prozentig zu verstehen und ja, auch komplett in seiner Logik nachzuvollziehen. Es ist hilfreich für Profis, ich kann auch nur jedem Profi empfehlen, sich natürlich mit diesem Thema zu beschäftigen, aber letztendlich ist es nichts anderes als eine dargestellte Abrechnungssoftware, denn diese Abrechnungssoftware ist ja in Utah in unserem Hauptquartier auf den Servern vorhanden und jeder von uns wird nach diesem oder von diesem System gleichermaßen behandelt. Ich freue mich ab und zu mal, wenn ich so Nachrichten Erhalte auch bei uns in den Chats, ja, dass äh, da irgendwelche Fehler vorliegen oder irgendwelche Dinge nicht richtig dargestellt werden. Das wundert mich immer sehr, weil ich gucke immer bei mir dann als erstes selbst nach und dann sage ich mir, okay, wenn es bei mir ja funktioniert, dann muss es bei jedem anderen auch funktionieren. Ihr, ihr wisst das. Ja, auch unser, unsere normale Betriebssystem-Software äh, ist ja auch gerecht. Sie behandelt alle gleich. Funktioniert sie, funktioniert es. Wenn sie nicht funktioniert, funktioniert sie für alle nicht. Ja, also unser System funktioniert. Wir hatten jetzt gerade die letzten Tage natürlich bis Freitag vor allen Dingen, hatten wir ein paar kleine äh, Schwierigkeiten. Es hing natürlich mit dem Aufspielen des neuen Kompensationsplanes unter anderem, aber auch im, im System haben wir natürlich andere Darstellungen erhalten, und dieser Übergang führte einfach zu Kleinigkeiten, zu kleinen Fehlern. Aber ich kann euch eins garantieren, auch am Freitagabend bereits, ich habe es selbst überprüft, standen die Abrechnungen, ja, das heißt, die Abrechnungen von der letzten Woche, von der 48. Kalenderwoche, die waren komplett ausgerechnet. Auch dazu werde ich heute noch mal sagen, weil das führt auch immer wieder gerne zu ja, zu äh, Unstimmigkeiten, ne? dass, die, dass doch der eine oder andere nicht genau weiß, wie läuft denn eigentlich so eine Abrechnung ab, in welcher in welche Abfolge ist immer das Gleiche, hat sich auch nicht verändert jetzt mit dem neuen Marketingplan. Also hier schauen wir uns die organisationelle Struktur an. Ja, so, das kommt davon, wenn man... Ja, noch keine deutsche Übersetzung hat und selbst daran rumbastelt. Ja, aber ihr versteht es trotzdem. Also die organisationelle Struktur hat sich nicht verändert. Ja, sie wird ein bisschen anders dargestellt. Ich finde, es ist einleuchtender, es ist logischer. Und zwischendurch gut, gerne mal ein kleines Feedback geben, damit ich noch sehe, dass ihr noch lebt und ihr mich auch noch hört. Also die Organisationsstruktur hat sich nicht verändert, die Bezeichnung äh, hat sich ein wenig verändert. Und die Konsequenz später, das werden wir uns gleich noch anschauen, die hat sich dann auch ein bisschen verändert. Christa, hallo, hi, ja, bin ich gut zu hören, auch in Baunatal oder in Kassel? Yes, schön. Also. Ich finde, das ist ein sehr eingängiges äh, Schaubild, um sich auch das vor Augen zu halten und diese beiden Begrifflichkeiten auseinander auszuhalten. Jeder von uns, der im Network Marketing tätig ist, völlig gleich, was für Kompensationspläne wir haben. Äh, es haben ja nicht alle Binärpläne, äh, will ich jetzt heute auch gar nicht darauf eingehen, was da die Unterschiede sind Andere dem traditionellen Network. Wenn wir immer vor 26 Jahren gestartet sind, da gab es dann Unilevel-Pläne, was auch immer das ist. Das Prinzip bei allen, äh, bei allen Plänen ist, dass man sich ja erstmal eine Organisation aufbaut. Und diese Organisation sieht einfach so aus, und das ist jetzt hier der untere Teil einer jeden Organisation, das ist einfach das Wurzelwerk, das ist die Basis, das ist die Struktur, die sich jeder schafft, indem er Menschen anspricht, wie auch immer, ja, ob mit AIDA, wie es der Mirko uns bei den Trainings Vorträgt oder durch Zufall oder auf der Straße oder im Freundes- und Bekanntenkreis oder in den sozialen Medien, das spielt alles keine Rolle. Jeder, den ich persönlich anspreche und der sich persönlich vom PEM, ein Personally Enrolled Member, ein persönlich eingetragenes Glied. Also PEM, ein, ein wichtiger, mal gucken, ob ich das hier hinschreiben kann, ja, ein PEM. EM, werden wir jetzt gleich noch ein paar Mal hören. Das ist ein persönlich eingetragenes Mitglied oder wie wir es auf Deutsch sagen, ein Personally Enrolled Member. Und so arbeiten wir alle. Wir machen eigentlich nichts anderes, als persönlich Menschen einzuladen, sie zu begeistern von den Produkten, von der Geschäftsidee, vom Marketingplan, vom Geldverdienen oder von allem zusammen. Und das ist die sogenannte erste Generation von Members, von Mitgliedern, die wir aufbauen und helfen denen natürlich genau das Gleiche zu tun. Und so entwickeln sich einfach mehrere Generationen. Ja, meine erste Generation, Frontline-Generation, wie wir das auch nennen, das sind meine persönlich eingetragenen Mitglieder. Deren persönlich eingetragenen Mitglieder ist schon meine zweite Generation. Ja, Downline, wie wir das im Fachbegriff. So nennen. Ich weiß nicht, welchen Wissensstand hier alle haben. Die meisten wissen, wovon ich rede. Aber falls mal jemand dabei ist, der jetzt das erste Mal so etwas hört, deswegen bin ich ein bisschen ausführlicher mit diesen Dingen. So, das ist das Wurzelwerk, das wir schaffen. Das bildet sich einfach unter uns: erste Generation, zweite Generation, dritte Generation. Und diese ganze Gruppe von Leuten, persönlich ins Geschäft gebrachte und deren persönlich ins Geschäft gebrachte, das ist mein sogenannter enrollment tree ich sage das jetzt trotzdem einfach mal so auf englisch weil es im englischen marketingplan so heißt es wird auch weiterhin so heißen es schadet manchmal nicht sich den englischen ursprünglichen englischen ausdruck zu merken ich weiß gar nicht wie er dann ins deutsche übersetzt werden wird ja der einschreibungsbaum wäre das ne? also ich bleibe jetzt mal bei enrollment tree weil wir sehen auch gleich in dem marketingplan da kommt dieser begriff immer wieder vor das ist der Einschreibungsbaum. Aber stellt es euch einfach wie so ein Wurzelwerk vor. Je tiefer diese Wurzeln gehen, umso sicherer ist dann natürlich der Baum, der sich daraus entwickelt. Das ist so ein bisschen dieses Bild, das wir vor dem inneren Auge entwickeln. So, und wir haben bei Forever Green jetzt eins gemacht. Wir haben diese eine Organisation, diese eine Struktur, die wir alle aufbauen, die haben wir in ein Zweibein. System, in eine Zweibeinstruktur geändert. Und das sehen wir hier oben schön im Schaubild, nämlich hier fängt jeder so an mit 1 und 2, mit links und rechts. ja Wir haben zwei Beine oder hier baumbildlich mal dargestellt, zwei Hauptäste und die vergabeln sich immer zweiastmäßig weiter. Das Ganze nennt man ein Binärsystem, das ist ein binärer Zahlplan und wir werden sehen, dass wir in diesem neuen Zahlplan eine Kombination von beiden Dingen ein haben, das sehr viel dynamischer und sehr viel fairer jeden Einzelnen behandelt, als wir es vorher hatten oder vor allen Dingen als es andere äh, Firmen äh, im gleichen, ja, in der gleichen Branche haben. Ich finde es sensationell, was uns hier gelungen ist und schaut es euch gleich mal an. Nur, dass ihr es vom Prinzip her versteht. Jeder baut eine Struktur, ja, als Wurzelwerk auf erste Generation, zweite Generation, dritte Generation. Da können in der ersten Generation hunderte von Menschen sein. Ich habe Top-Führungskräfte in dieser Branche erlebt. Translation now, please. Weiß, was, was meinst du genau, Christa? Ja, ich bin nicht der Chef-Translator von Forever Green. Ich kann nur annehmen, was man daraus machen will. Also wenn du den enrollment tree das wird vielleicht der, der Einschreibungsbau. Ja, ich ich finde Übersetzung dann schwierig, vor allem, wenn man international arbeitet. Ich weiß nicht, wie es dann auf Chinesisch heißt, ja, auf Thailändisch. Also da stehe ich dann mehr auf den Fachbegriff aus dem Englischen. Ist ja in vielen anderen Geschäftsbereichen. Auch bei Volkswagen, glaube ich, genauso. ja Okay, es war der Enrollbetrieb. Also, nochmal, je, je größer diese Breite ist, und ich habe Führungskräfte gesehen in dieser Branche, Jeff Roberti, äh, sicherlich eine, oder der erfolgreichste Networker, äh, den es derzeitig aktiv noch gibt in einer anderen Firma mit drei Buchstaben, die ich hier gar nicht nennen will. Äh, der hat irgendwie 256 Frontlines äh, aufgebaut. Äh, es gibt auch andere Beispiele, die es auch geschafft haben, auch sicherlich hier äh, bei uns. Je mehr persönlich gesponserte, persönlich eingeschriebene Mitglieder man hat, umso breiter ist die Basis, denn das kann man sich vorstellen, je mehr ich in der ersten Generation habe, umso mehr sind wiederum in der zweiten, dritten, vierten Generation, vor allem, weil sich ja meistens das dupliziert, was man selbst tut. Klar bis hierhin. ja Also, wir haben den Enrollment-Tree-Setzbaum, wenn man so will, weil ja aus diesem aus, dieser, aus dem Einschreibungsbaum jetzt hier diese diese Person gesetzt werden. Ihr wisst das in unserem System, wie man das machen kann. Zum Beispiel haben wir ja diese, diesen Warteraum. Und wenn ich in den Warteraum jemanden eingeschrieben habe, dann ist er schon in meiner organisationellen Struktur. Das heißt, er ist jetzt ein persönlich eingeschriebenes Mitglied. Aber ich habe jetzt sieben Tage Zeit, immer einen Abrechnungszeitraum lang, Zeit, ihn irgendwo zu platzieren. Und zwar da zu platzieren in meinem, in meinem Platzierungsbaum, wo ich ihn gerade benötige, wo gerade Platz ist oder wo ich auch aus strategischen Gründen zum Beispiel jemanden platzieren will, um anderen zu helfen. Ja, daran sieht man schon, ich platziere dann jemanden, aber er ist vorher schon eingeschrieben, er ist vorher schon in meinem Einschreibungsbaum und wird dann nachträglich Platziert. Das macht das System im Grunde genommen genauso, auch wenn wir es automatisch eingestellt haben. Dann wartet es einfach nicht die sieben Tage ja oder den Abrechnungszeitraum ab, sondern es setzt sofort die Person da ein, wie wir es voreingestellt haben in unserem Backoffice. Ja, Das hoffe ich, wissen die meisten von euch, dass man das ja voreinstellen immer an eine ganz, entweder an eine ganz bestimmte, konkrete Position oder äh, eben links oder rechts oder in der Tiefe oder wie auch immer ihr das definiert, dann, äh, ja, Platziert wird, um bei dem Begriff auch zu bleiben. Fragen bis hierhin? Nö. Gut. Ja, dann gehen wir gleich ins Eingemachte. Wir haben mit dem neuen Marketingplan neue Positionen. Und wir haben auch so ein paar kleinere Veränderungen, nicht, nicht dramatische Veränderungen, aber so ein paar kleinere Veränderungen. Ich kann auch zwischendurch mal erklären, warum diese Veränderungen entstanden sind. Ich habe mit, ich ja, habe schon vor über einem Jahr in der, in der, im europäischen Advisory Board, in dem ich Mitglied bin, ja diese Dinge diskutiert. Und das hat wirklich lange Diskussionen benötigt, weil ganz bestimmte philosophische Dinge da eine Rolle spielten. Also ich werde zwischendurch mal sowas einfließen lassen. Etwas ganz entscheidendes ist das neue Starterprogramm, weil das betrifft jeden, der neu ins Geschäft kommt. Hintergrund hier war einfach die Zielsetzung, die Menschen, die neuen Mitglieder schneller ins Geld verdienen zu bringen. Ein ganz ganz wichtiges Thema. Hier ging es darum, Menschen, die sagen, ich möchte mit Forever Green Geld verdienen, ich möchte mir hier mein eigenes Geschäft aufbauen, sei es als zweites Standbein, sei es vielleicht sogar in Zukunft mal als ein Hauptstandbein, den möchten wir gleich von Beginn die Möglichkeit geben, sehr schnell damit Beträge zu verdienen, mit denen Sie Ihr Geschäft auch weiterführen können, ja teilweise ja auch das Geschäft mit finanzieren können. Und da haben wir dieses Starterprogramm entwickelt, das seht ihr auch alle schon in eurem Backoffice. Ich finde überhaupt, das Backoffice ist eine super Umsetzung dieses gesamten Marketingplans. Viele Dinge erklären sich in diesem Backoffice von selbst. Das, was wir jetzt hier in der Theorie machen, ist oft, wenn man es in seinem eigenen Backoffice sich dann anschaut, äh, auch grafisch dargestellt, dann viel einfacher zu verstehen, als wenn man es jetzt einfach in Worten, ob gelesen oder gehört, umsetzen will. Und wir haben diese neuen Positionen von Starter bis Starter 400 eingeführt, statt des früher bekannten X3 Bonus. Wir hatten früher einen X3 Bonus. Diejenigen, die schon länger dabei sind, werden sich erinnern können. Ja, ein X3 Bonus, der äh, auch vierwöchentlich ausgezahlt wurde immer in, seiner, in der eigenen vier Wochenperiode, also Beginn von dem Tag, an dem man sich eingeschrieben hat und dann immer vier Wochenweise, vier Kalenderwochenweise fortgesetzt. Wenn man sich da qualifizierte, will ich jetzt nicht mehr darüber sprechen, wie das, was da die Qualifikationskriterien waren, dann konnte man 200 Dollar oder wenn man besonders schnell war, gleich zu Beginn, dann Fast Track, wie, wie man das auf amerikanisch nennt, also im, im Schnellmodus, konnte man sogar 400 Dollar Maximum verdienen. Die Masse hat einfach um die, ja, genau die 200 Dollar verdient. Was war die Idee dabei? Das sind die 200 Dollar, mit denen man, egal welches Autoschiff man gewählt hat, also welche Autobestellung man gewählt hat, die damit finanzieren kann. Die Philosophie dahinter ist, seine eigenen Produkte, solange man aktiv ist, immer selbst kostenlos zu haben. Das war die Idee des X3-Bonus. Das Ganze natürlich zu duplizieren, Ja, sollte natürlich auch den, die Dynamik ins Geschäft bringen, Menschen helfen, Geld zu verdienen. Das hilft immer auch der Dynamik. Und jetzt haben wir das Ganze ein bisschen abgeändert. Jetzt gibt es schon kleinere Beträge und die gibt es natürlich auch schon. Wir schauen uns die ganzen Stufen jetzt mal demnächst an und tun jetzt gerade mal so, als wären wir ein neues Mitglied. Und äh, ja, ihr sprecht mit jemand, der sagt: Toll, Forever Green ist eine tolle Idee, das ist eine tolle Sache, ich liebe die Produkte. Das ist so toll, das soll Heimnis bleiben. <lacht> Ja, das, das wäre jetzt so dann der falsche Start. Ja, also wir reden ja natürlich mit Menschen, die sagen, Mensch, das sind so tolle Produkte, äh, ich möchte gerne mit anderen darüber sprechen. Völlig gleich wie, ich möchte andere einladen auf die Präsentationen, dass sie sich das anhören, dass sie die Produkte testen. Und so fängt ja jeder an. So, also die erste Position, die man erreichen kann, ist die Position Starter. Es ist immer schön, man, man sieht das hier unten, man, man hat das Wort Star hier drin, denn das ist ja die erste wirkliche, der erste wirkliche Rang, den wir bei uns im Vergütungsplan haben. Also es ist ein kleiner Star, ein Star-Ter. Ja, und das ist auch genauso geschrieben, also mit, mit Star groß und dick, und dann kommt der Ter am Ende. So, also wie werde ich Starter? Erstmal muss ich voll qualifiziert sein. Was heißt voll qualifiziert? Es gibt zwei stati ja, die ich haben kann, ich kann entweder aktiv sein, aktiv bin ich, wenn ich selbst ja, ein, eine Bestellung habe von 50 QV. Um voll qualifiziert zu sein, muss ich eine Bestellung von 100 QV haben. Also, fully qualified heißt es im Englischen, voll qualifiziert bin ich mit 100 QV. In unserem Geschäft, auch in meiner Downline, die ja doch recht groß ist, haben wir etwa... Ja, ich würde sagen, etwa 90, 88 Prozent der Mitglieder sind, ja, wenn sie Autoship machen, auf 100 QV. Es macht hier auch Sinn. Man braucht die Produkte. Man ist damit sofort voll qualifiziert für alle Boni. Bei den 50 QV gibt es ja doch auch nicht nur finanziell ein paar Einschränkungen. Hier also die Einschränkung: Starter kann ich nur sein, wenn ich selbst 100 QV habe. Zusätzliche Voraussetzung, ich muss ein vollqualifiziertes, persönlich eingetragenes Mitglied links und ein qualifiziertes, persönlich eingetragenes Mitglied rechts haben. Alternativ, wenn die jetzt nicht mit 100 QV starten, sondern mit 50 QV starten, das natürlich auch ausgleichen, indem ich zwei mit 50 QV rechts habe. Das haben wir früher in der Form so auch nicht gehabt. Hallo Silvia, freue mich auch, dass du da bist. Ja. Was bekomme ich dafür? Was ist mein Vorteil, wenn ich diese, diese erste Position erreicht habe? Und Wir sehen das hier unten auch in dem Schaubild. Das bin ich in dem Moment. Ja, Das ist das Symbol für einen her, hier oben mit dem einen grünen Kranz oder dem einen grünen Sch wie nennt man das eigentlich? Sternanteil. Und darunter einfach zwei PEMs, die voll qualifiziert sind. Das ist die Grundvoraussetzung. Und damit bin ich natürlich erstmal Retail-Bonus berechtigt. Das also bin ich ja sowieso Retail-Bonus berechtigt in dem Moment, wo ich Mitglied werde. Das heißt, wenn ich kann für den ganz normalen Weiterverkauf natürlich meinen Weiterverkaufsbonus bekommen, das ist eigentlich unabhängig jetzt hier von der Starterposition. Das kann jeder, der aktiv ist. Und ich bin vor allen Dingen auch qualifiziert für den Teambonus. bonus Ein Fünftel der Sternqualifikation. Ja. so Und ich bekomme von der Company dafür 75 Dollar kumulativ, wenn ich das Ganze in den ersten zwei Wochen schaffe, also in den ersten zwei Abrechnungsperioden. Die erste Abrechnungsperiode beginnt immer an dem Tag, an dem ich starte oder in der Woche, in der Abrechnungswoche, in der ich starte bis zum Ende der Abrechnungswoche. Und dann die zweite Abrechnungswoche. Habe ich also in zwei Abrechnungswochen, in den ersten zwei Abrechnungswochen das erfüllt, bekomme ich dafür für diese 14 Tage 75 Dollar. Das ist die Position des Starters. Die Steigerung von Starter ist Starter Plus. Jetzt sehe ich hier schon, das ist das Symbol für den Starter Plus. Ich habe jetzt hier schon zwei so Ecken. Ja, und darunter habe ich nämlich links und rechts einen persönlich, jeweils einen persönlich gesponserten Tat her, die also genau das schon erreicht, sich einen Schritt vorher erreicht hatte. Ja, wichtig ist hier, sie müssen wie gesagt einer links, einer rechts sein. Und Glückwunsch, was bekommst du dafür? Du hast natürlich wieder den Retail-Bonus, den hast du sowieso, du hast den Team-Bonus. Schaffst du das Ganze aber in den ersten Wochen? dann bekommst für diese vier Abrechnungswochen von der Company 150 Dollar. Kumulativ immer für vier Perioden. Das heißt, am Ende der vier Perioden wird es dann ausgezahlt. Ja, Ich glaube, das ist bis auch noch logisch. Übrigens auch dieser, ganz, diese ganze Starterqualifikation, das findet ihr in eurem Backoffice. Man sieht im Backoffice ganz genau, welchen Status habe ich aktuell. Was genau muss ich jetzt erfüllen, um den nächsten, die nächste Qualifikation zu erreichen. Also ich finde, einfacher kann man es nicht machen. Das ist wirklich Marketingplan, Einkommensplan für die Praxis, aus der Praxis für die Praxis. Viel, viel einfacher als jetzt hier so in der Theorie vorgetragen. Die nächste Steigerung ist der Starter 150. Sie sehen das für mich. Dreiecken. Voraussetzung wieder genauso, ich muss voll qualifiziert sein oder 100 QV haben. Du hast wenigstens drei persönlich eingetragene Mitglieder, die Starter sind. In deinem linken und in deinem rechten Bein. Wie die, ob, die jetzt, ob jetzt zwei links oder zwei rechts, das spielt jetzt hier, kann natürlich auch genau andersrum sein. Das ist jetzt, wie man es eben gerade persönlich in seinem, in seinem eigenen Baum organisiert hat. Und. Einen persönlich gesponserten Starter in deinem rechten Bein, das kann jetzt also auch das linke Bein sein. Also nochmal, drei persönlich eingetragene Mitglieder als Starter, wenigstens einen links und einen rechts und dann einen irgendwo anders. Ja, also in einem der, anderen, in einem der Beine. Das ist, also da legt sich das System nicht fest. Es wird an, also gesamt dieser, dieser starter Bonus Wird nur an Two-Stars und darunter bezahlt. Womit hängt das zusammen? Wir kriegten früher den Matching-Bonus ab Two-Star aufwärts. Und wir haben das jetzt mit dem neuen Marketingplan dahingehend geändert, dass es den Matching-Bonus erst ab 3 Star gibt. Und mit dem Geld, das daraus frei geworden ist, finanziert man jetzt dieses Starter-Programm. Das heißt, hier ist man jetzt in der Lage, eben schneller Gelder auszuzahlen, weil man nach oben hin Geld einspart, aber es wird einfach nur umgeschichtet. Ja, das Geld, das einspart, wird jetzt natürlich weiter nach unten verschoben. Hier ging es nochmal darum, einfach den Einsteigern ins Geschäft schneller mehr Geld zu zahlen. Bin ich hier im Fast-Track, mache ich das Ganze besonders schnell in den ersten vier Wochen, verdoppeln sich diese 150 Dollar, diese 150 Dollar die ich dafür als Bonus erhalte, auf 300 Dollar auch alles hier. also immer bitte fragen stellen wenn etwas nicht klar ist aber ansonsten immer wieder der hinweis es ist nicht voraussetzung das heute zu verstehen um ihn zu bekommen ja um ihn zu bekommen müsst ihr einfach das tun was getan werden muss da nochmal hinweis darauf in eurem backoffice nachschauen da werdet ihr wirklich an die hand genommen und durch diese entwicklung durch diese der starter 250 hier muss ich, und wir sehen es auch ich finde auch diese Schaubilder eigentlich schöner als das, was man dann im Text beschreibt, ja, ich muss hier einen persönlichen Statter 150 links haben und einen persönlich, einen persönlich äh, äh, gesponserten in dem rechten Bein haben. Und dann einfach einen persönlich, ein persönlich eingetragenes Mitglied, das Starter ist. Irgendwo darunter, also rechts oder links, genauso wie wir es hier in dem Bild sehen. Was bekomme ich dafür? Er wird auch wieder nur an Tuesdays und darunter ausgezahlt, ist ganz klar. Hier geht es um 250 Dollar Bonus für einen 4-Wochen-Zeitraum. Hier liegen wir schon 50 Dollar über dem alten X3-Bonus. Und mache ich das Ganze in acht Wochen? Ja, in den ersten acht erhalte ich anstatt 250 Dollar sogar 500 Dollar. Das sind 100 Dollar mehr als der Fahrstart bei dem alten x 3 Das heißt, wir sind, haben noch nicht mal das, das Maximum jetzt erreicht und sehen, also wie, wie sehr stark erhöht doch die Auszahlung ist. Okay? Dann gehen wir zur letzten Position im Starterbereich. Das ist der Starter 400 und hier geht es um 400. Dollar werden normal sich qualifiziert. Hier muss man, auch das sehen wir im Schaubild, einen Starter 250 links, einen Starter 250 rechts hat, haben und irgendwo, entweder links oder rechts, einen persönlich eingeschriebenen Starter. Dann ist diese Qualifikation erfüllt. Ich erhalte 400 Dollar für diesen Zeitraum, dann sogar 1000 Dollar on top. Das natürlich zusätzlich allen anderen bis dahin verdienten Provisionen, also zusätzlich zum Teambonus, zusätzlich, zusätzlich natürlich zum Matchingbonus. Also das ist schon sensationell, denn das ist eine erhebliche Verbesserung und ich freue mich auch auf euer Feedback da, wenn da die ersten jetzt sich daran halten und auch natürlich mit diesen mit diesen Werkzeugen arbeiten, denn das ist ja wichtig, dass ihr neue Mitglieder an die Hand nehmt und ihnen zeigt, was sie erreichen können. Hier geht es um Geld verdienen und es geht um Anerkennung. Und ich werde auch in Zukunft bei uns in den Chats, ich werde nicht nur den, den One Star promoten, sondern ich werde auch schon diese Stufen mit promoten, die erreicht werden, und ich halte das für ganz, ganz wichtig. Das sind kleine Schritte. Aber wenn wir Schritt für Schritt so vorgehen, dann ist es zu One Star auch nicht weit. Und das ist ja die erste, ja die erste große Qualifikation, die alle erreichen wollen. Und ja, das lohnt sich. So, kommen wir mal zum, zum Team Bonus. Auch da gibt es eine kleine, aber wichtige Veränderung. Auch wieder unter dem Motto, die neun Mitglieder schneller Geld verdienen zu lassen. Und hier mussten ja früher 500 Punkte, 500 Punkte Qualifikationsvolumen erreicht werden, im schwachen Bein, um überhaupt qualifiziert sein zu sein für den Teambus. Ich will das mal klarstellen, weil ich so manchmal in Gesprächen das Gefühl habe, dass da ein Missverständnis ist. Wir haben das ja jetzt reduziert auf 100 Punkte. Das heißt ja nicht, dass in dem alten System, wenn man mit 500 Punkten sich, Erst qualifiziert hat, die 100 oder die 200 Punkte, die man erst erreicht hat, nicht vergütet wurden. Sie wurden nur später vergütet. Ja, sie wurden eben erst dann vergütet, wenn insgesamt 500 im schwachen Bein da waren. Jetzt werden sie nicht. Es wird jetzt nicht mehr Geld ausgeschüttet. Es wird schneller Geld ausgeschüttet. Alles immer unter diesem Prinzip. Unter diesem Prinzip, ja, die neuen Mitglieder. Mehr Geld verdienen zu lassen. Was muss man tun? Auch das hat sich gar nicht verändert. Ja, bin ich selbst voll qualifiziert, bin ich auch voll qualifiziert für den Teambonus, das heißt mit 12 Prozent. Bin ich nur aktiv, das heißt, ich habe, eine, ich habe eine eigene Bestellung von nur 50 QV in dem Abrechnungszeitraum, dann bekomme ich nur 8 Prozent auf das Volumen im Kleineren an Bein. Auch das hat sich nicht verändert. Es kommt nur eine kleine Regel jetzt in Zukunft mit dazu. Was sind die persönlichen Voraussetzungen? Eine habe ich gerade genannt, die andere ist, ich muss mindestens ein aktiven, ein aktives, eingetragenes Mitglied, persönlich eingetragenes Mitglied links nicht verändert. Das jetzt mal isolieren von diesem Gedanken, den wir bei Starter. Hatten im Startersystem, das ist ja ein anderer Bonus. Hier reichen einfach zwei persönlich eingetragene Mitglieder. Da spielt es auch keine Rolle, ob die jetzt mit 50 oder mit 100 Punkten eingestiegen sind. In dem Moment, wo sie aktiv sind, ja und persönlich vor mir eingetragen sind, habe ich mich für den Teambonus qualifiziert. Voraussetzung: Ich habe 100 Punkte im schwachen Bein. Das bedeutet, ich muss mindestens 100 Punkte links und 100 Punkte rechts haben. Ja, Denn wenn beide Beine gleich stark sind oder gleich schwach sind, dann ist das schon die Mindestvoraussetzung. Meistens ist es oder eher unwahrscheinlich, ja, dass man zwei gleich starke Beine hat. Am Anfang ist es aber durchaus möglich, dass man links 100 Punkte hat und rechts 100 Punkte. Das spielt keine Rolle. Dann wird auf 100 Punkte der Teambonus berechnet. Also zum Beispiel 12 Prozent und ausgezahlt. Wodurch unterscheiden wir uns hier von anderen. Ähm, Forever Green zahlt bis zu 12% von dem Pro provisionspflichtigen Volumen des kleinen Beines. Dieser Bonus hat wöchentlich eine maximale Auszahlung von 20.000 Dollar. Außer ich habe schon die absolute Top-Position im Sternenkalender erreicht. Das ist die Position Hall of Fame. Da wir, die werden diese 20.000 Dollar angehoben auf 25.000 Dollar im, ja, für, für das schwache Bein äh, in der Woche im Abrechnungszeitraum. Es gibt da eine Einschränkung, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Das ist auch ein neues System. ist etwas Neues. Interessiert uns aber eigentlich hier noch gar nicht, weil es um wirklich Theorie geht. Wahrscheinlich von anderen ist das Unbezahlte Volumen vom größeren Bein, also das für das, das nicht verprovisionierte Volumen, das übrig bleibt, das wird auf die nächste Abrechnungsperiode übertragen. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt andere Systeme, da verfällt das. Bei uns wird dieses Carry over, wie wir das nennen, dieses Übertragsvolumen, das wird gesichert. Das ist wie ein Sparguthaben und erscheint gleich wieder in der nächsten Abrechnungswoche und somit habe ich dem ehemals starken Bein, auch gleich wieder natürlich ein Startvolumen, ja dass es jetzt wieder geht, und da geht es jetzt wieder darum, mit dem schwachen Bein das natürlich wieder aufzuholen. Ganz einfaches Prinzip. Ist das bis hierhin verstanden, meine Lieben? Ich habe schon lange nach, nach Mirkus ein Fünftel der Sternqualifikation schon lange keine Kommentare mehr bekommen. Entweder seid ihr äh, wunschlos glücklich oder ihr seid einfach alle stärker. Yes. Marketingplan-Spezialist. Mirko ist auch immer noch da, das beruhigt mich dann doch sehr. So, hier mal jetzt eine Änderung. Und jetzt gebe ich gleich, bevor wir da in diese Änderung einsteigen, wieder sagen, die Company ist einfach Wahnsinn, also im positiven Sinne. Ja, also das ist jetzt eine Änderung, da haben Sie jetzt schon gerade wieder ein Newsletter gelesen, äh, letzte Woche beschrieben, diese Änderung, die gilt für die alten Hasen erstmal das nächste halbe Jahr nicht. Ja, äh, so, Das heißt, erstmal ausgesetzt, gewebert, wie man das auf Englisch sagt. Also insofern noch gar nicht so wahnsinnig relevant für uns. Aber trotzdem sollten wir es ja wissen, denn auch hier versteckt sich eine Philosophie hinter. Hier gibt es einen Grund, das gemacht zu haben. Und ich weiß jetzt erstmal, um was es hier geht. Die höchste Provision, also wir reden immer noch über den Teambonus Und die höchste Provisionssumme, die ich verdienen kann, innerhalb dieser 20.000 pro Woche, die grundsätzlich maximal sind, hängt von dem Volumen, von dem Umsatzvolumen des gesamten Enrollment-Root-Volumens ab. Jetzt erinnern wir uns an das Schaubild. Das, en das, das Enrollment-Root-Volumen ist das Volumen, nicht das Volumen in den Beinen stattfindet, sondern das unten in der Basis, also in meiner ersten, zweiten, dritten, vierten Generation stattfindet. oder Weiter! ja. In gesamten Das gesamte Volumen das ich dort in einer Woche in einem Abrechnungszeitraum erwirtschafte, ja, macht ja eine bestimmte Summe aus. Das ist das Enrollment Root Volumen. Es kann ja sein, dass natürlich, und das ist wahrscheinlich in, gerade in größeren Organisationen öfter der Fall, es kann natürlich sein, dass ein Habe sehr viel höher ist. Warum? Weil ich natürlich auch in meiner Organisation, im rechten und im linken Bein, einige von euch kennen das, auch Personen haben, die gar nicht von mir persönlich äh, ins Geschäft gebracht wurden, sondern zum Beispiel von meiner Upline, von den Personen, die ja über mir das Gleiche tun, was ich tue. Äh, das, das hilft mir zwar an Punkte sammeln, aber es ist nicht mein persönliches Enrollment volumen Ist dieser Unterschied schon mal klar? Wir werden das uns gleich in diesem Beispiel hier angucken, dann wird das, glaube ich, ein bisschen deutlicher. Du verdienst das, was jeweils größer ist, entweder 12% deines Enrollment-Root-Volumens der, der, der laufenden Abrechnungswoche, das sind die 12%, die wir wieder vorhin im, im, im Bein hatten, oder 3% der Summe deines gesamten Enrollment-Root-Volumens der letzten vier Abrechnungszeiträume. Und hier haben wir etwas Neues geschaffen. Hier haben wir es geschaffen, dass wir nicht nur uns eine Woche anschauen, sondern dass wir uns vier Wochen anschauen. Und zwar Woche für Woche, vier Wochen lang. So, und in der fünften Woche wird der Umsatz, das Volumen der ersten Woche gelöscht und das Volumen der fünften Woche wieder hinten angehängt. So habe ich immer, wenn ich diesen Zeitraum hier anschaue, habe ich immer vier Wochen. Ja, also wenn ich jetzt hier, eins, zwei, das ist jetzt für den, der beginnt, vier Wochen habe, das ist eine andere Farbe, und kommen jetzt in die fünfte Woche, ja, dann wird der, das Volumen dieser Woche gestrichen. Und das neue, das neue enträumende Root-Volumen ist dieses. Es kommt wieder die sechste Woche, dann rutscht das Ganze immer eine Woche weiter. Warum wird das gemacht? Ganz einfach deswegen. Wir haben einfach festgestellt, dass er auch ein bisschen was mit Rangentwicklung zu tun, dass er unterschiedlich starke Wochen hat. Ja, viele haben ein konstantes Geschäft, aber es kommen natürlich mal so Wettbewerbe oder ähnliche Dinge, so wie wir es gerade hatten, so, so, ja, so Promotions. Und äh, da hat man einen unglaublich starke, eine unglaublich starke Umsatzwoche und in der nächsten Woche ist nur noch die Hälfte der Umsatz da. Jetzt war es natürlich immer so, und das ist auch in Zukunft so, es wird eine Abrechnungswoche isoliert natürlich gesehen, aber zusätzlich hat man nochmal diese Sichtweise, ja, dass man eben vier Wochen sich anschaut. Und man hat eben hier die Wahl. Dass diese Entscheidung trifft das System für uns, was von Vorteil für uns ist. Was mehr ist. Und ihr seht es jetzt auch schon aktuell im Backoffice. Ihr habt ja zwei Zahlen. Ihr habt einmal die Zahl des Wochenumsatzes. Richtig. Und ihr habt die Zahl dieses Enrollment-Root-Volumens. Dieses, ja, und man sieht jetzt auch dann, wenn ihr euch bei euch mal in, den, in die Rangentwicklung geht, dann seht ihr, was ihr erreichen müsst, zum Beispiel im Root Enrollment. Da seht ihr immer diesen großen, diese größere Summe. Ja, und ihr habt einfach vier Wochen Zeit, das zu erreichen. ist dann Die erste Woche ist, sind dann vier Wochen um, wird die erste Woche gestrichen, aber die vier Wochen bleiben bestehen, weil die fünfte Woche mit dazu genommen wird. Und so wird dieser Betrag einfach immer größer, kumulativ optimalerweise, ich sei denn, das Geschäft wäre rückgängig. Ja, ich halte das für eine ganz, ganz faire Geschichte und auch das wird für den einen oder anderen sehr viel in der Praxis sehr viel mehr verständlicher sein als jetzt hier in der Theorie. Kommen wir nochmal auf diese Einschränkung, auf das, auf das Volumen zu sprechen. In dieser Abrechnungsperiode bist du voll qualifiziert mit 100 QV. Du hast einen aktiven links und rechts, bist also aktiv. So, dein Enrollment-Volumen Dein Enrollment-Root-Volumen ist 15.000 QV. Das heißt, mit allen Erstlinien, Zweitlinien, Drittlinien hast du 15.000 Punkte. Dein linkes Bein hat 10.000 und dein rechtes Bein hat 12.000. Also ich habe, habe 22.000 Punkte Volumen im rechten und im linken Bein, aber 15.000 davon sind nur von den Leuten, mit denen ich ja, die ich persönlich ins Geschäft gebracht habe und deren persönlich ins Geschäft gebracht. Der Teambonus wird in diesem Fall, weil natürlich, äh, weil er natürlich äh, jetzt hier unterschieden wird im System, was nehme ich jetzt, sagt er sich das System und nimmt dann in diesem Fall das schwächere Bein. Also wird, werden Prozent auf das schwächere Bein gezahlt, also auf die 10.000 Commission Volume sind 200 Dollar. Dein rechtes Bein wird nun in die nächste Abrechnungswoche mit 2.000 Punkten Carryover starten. Das hat sich auch nicht verändert. Das ist so geblieben. Ja. Ist das klar bis hierhin? So, Matching-Bonus. Ich, ich hoffe nicht, dass ihr euch auf 45 Minuten eingestellt, eingestellt habt, eine Zahnbürste schon mit neben dem Schreibtisch liegen habt. Nein, wir brauchen etwa noch 10 Minuten. Aber wichtig ist natürlich auch mal den Matching-Bonus zu verstehen, weil er sich ja auch etwas verändert hat. Und der Matching Bonus erstmal in der gesetzlichen Ausrichtung hat natürlich, ist natürlich eine tolle Idee, weil hier werde ich bezahlt nicht an Umsätzen, sondern hier werde ich bezahlt nach Einkommen meiner persönlich ins Geschäft gebrachten Mitglieder. Das heißt, je mehr meine persönlichen, meine PEMs, mehr die verdienen als die Bonus, umso mehr verdiene ich. Das heißt, die werde ich dafür belohnt, dass ich denen helfe, mehr Geld zu verdienen im Teambonus. Voraussetzung, persönliche Voraussetzung ist, ich muss natürlich 3 Star oder höher sein. Früher war es der Two Star, jetzt ist es der 3 Star. Warum habe ich gerade erklärt? Damit wird natürlich das kompensiert, das Geld kompensiert, dass man jetzt in die One and Two Stars steckt und natürlich in diese anderen Rings mit die Starter und Starter 150 und so weiter. Ja, auch verständlich. So, diesen Bonus kann ich in jeder Zahlungsperiode verdienen. Und er ist natürlich mit ein Grund dafür, das habe ich jetzt letztens auch, glaube ich, ja, Silvia, wir haben das diskutiert, das, was dann natürlich dazu führt, führt dass man immer eine Woche Verzögerung in der Auszahlung hat, nach der Abrechnung Das erkläre ich aber gleich in einer anderen Folie, noch mal im Detail. Der Matching-Bonus also ein wichtiger Bonus, er ist flexibel, das hängt mit dem Gesamtabrechnungs- Modus von Forever Green zusammen, weil wir können ja nur eine maximale Auszahlung erreichen, denn würden wir mehr Geld auszahlen, als wir einnehmen, dann wäre das toll, auf den ersten Blick für uns im Vertrieb, aber nicht lange, denn damit wird natürlich jedes Unternehmen auch Pleite gehen, das gilt für alle Unternehmen weltweit, wer mehr auszahlt, als er einnimmt, ja, kann nicht überleben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man hier eine Auszahlungsquote, eine feste Auszahlungs-, ja flexible Boni, das, das ist nämlich der Matching Bonus, Ob das erkläre ich gleich. So, wodurch unterscheiden wir wo uns von anderen? Der Matching Bonus ist ein Pool, das ist das, was ich gerade gemeint habe. Jede Woche abhängig von den Umsatzerlösen wird Forever Green bis zu 62 Prozent aller Boni auszahlen. Level ungefähr im, im Gesamtschnitt in der Branche liegt bei 50 Prozent. Wir liegen also weit über dem Durchschnitt. 62 Prozent ist ein sehr, sehr guter Wert. Und das System wird zuerst also den Starterbonus, den Fast-Track Starterbonus, den Rank-Cash und Team-Boni, alles kalkulieren. Das Ganze wird natürlich dann Montagnacht ausgerechnet. Und der Matching-Bonus, der bedarf dann ja ein paar Tage, meistens Donnerstag, Freitag derselben Woche, bis er dann kalkuliert ist. Für diejenigen, die schon mal Matching-Bonus qualifiziert waren, ihr seht das immer dann, wenn Donnerstag und Freitag dann zu der Kalender zu der vorangegangenen Kalenderwoche nochmal der Matching-Bonus dazu addiert wird. Ja, so werde, wurde jetzt am Freitag, das wurde auch angekündigt schriftlich, wurde der Matching-Bonus für die 48. Kalenderwoche ausgerechnet. Obwohl am Montag letzter Woche bereits die Abrechnung natürlich nachts stattfand von den festen Boni. Die, der flexible Boni aus dem Pool, aus dem Matching-Bonuspool, wird dann im Laufe der Woche berechnet und dann am Donnerstag oder spätestens am Freitag ja äh, ausgewiesen und den Konten gutgeschrieben, um dann wann ausgezahlt zu werden. Frage in die Runde. Um wann ausgezahlt zu werden? Okay. Ich kann es auch beantworten. Ich dachte, der eine oder andere wäre so intensiv mit dabei. Ja, um dann natürlich am Montag darauf ausgezahlt zu werden. Das heißt, heute Abend, 22.30 Uhr mit Pionier gibt es die Auszahlung von der 48. Kalenderwoche, die letzte Woche Montag auf Dienstag in den festen Boni berechnet wurde. Am Freitag kam der Matching-Bonus dazu und heute kommt die Auszahlung. So einfach ist das. Jede Woche das Gleiche. Hat sich auch nicht verändert mit dem neuen. Mit dem neuen Plan. Was sich wieder verändert hat, aber, aber eigentlich auch nur von der Bezeichnung, nicht von der Kalkulation her. Wir hatten ja früher, ihr könnt euch erinnern, wir hatten früher beim Matching-Bonus hatten wir ja dann Prozentzahlen stehen. Also das stand dann zum Beispiel beim Dreista oder beim Viersta, bei allen eigentlich äh, im Level 1 bis zu 50 Prozent. Und das war natürlich, wer ja, was sind bis zu 50? Diese 50 Prozent hingen natürlich immer ab von der, von dem Pool, ja, von der Gesamt und Umsatzentwicklung, von der Gesamtauszahlungsentwicklung, wie viele Leute sind qualifiziert, um in diesem Pool dabei zu sein. Das alles ist so geblieben, Jetzt berechnen wir das anders. Wir haben jetzt äh, Shares. Ja, ein Share ist ein Anteil. Ja, das heißt, ich bekomme, wenn ich, wenn ich dreister bin, bekomme ich auf den ersten Level zehn Anteile. Das ist durchgehend durch alle Positionen gleich. Erster Level bekommt immer zehn Anteile. So, was ist jetzt ein Anteil? Das ist die, Flex das ist das Mobil oder das Flexible. Äh, einer, nehmen wir dieses Beispiel, einer deiner vielen persönlich äh, eingetragenen Mitglieder verdient in dieser Periode einen Teambonus von 1000 Dollar. Der hat auf seiner Abrechnung 1000 Dollar stehen am Montag und jetzt wird im Laufe der Woche das weiter berechnet dann ist dein Anteilswert für diese Periode 1 Dollar Cent pro Woche. 1 Dollar Cent pro Anteil. Ja? Da du 10 Anteile für jeden US-Dollar erhältst und dein PM äh, einen 1000 Dollar teambonus verdient hat, bekommst du 1000 Anteile zu einem Cent, zu einem Dollar Cent. Und das sind 100 Dollar. Und dieses wird jetzt. Je jede Woche natürlich immer wieder kontinuierlich durchgeführt und dann diesen und den Montag darauf bezahlt. Ist das auch verständlich? Wichtig hier, der Matching-Bonus beinhaltet eine Kompression. Was bedeutet das, wenn man eine Zion in einem Marketingplan hat? Es ist ganz fair, weil nicht immer sind alle aktiv. Das heißt, ist jemand in eurer Downline, in der ersten, zweiten, dritten Generation, nicht aktiv, das heißt nicht qualifiziert für den Matching-Bonus, dann zählt er nicht als Level. Als Level zählen immer nur die tatsächlich aktiven Mitglieder da der ersten Generation, zweiten Generation, dritte Generation. Nicht aktive, dazwischen klauen hier nicht den Level, sondern sie werden einfach vom System ignoriert. Das nennt man Kompression und somit ist sichergestellt, wenn wir hier von vier Leveln sprechen, das sind immer die nächsten vier aktiven Level unter mir. Das ist eine tolle Geschichte und unterscheidet uns auch von dem einen oder anderen Unternehmen. Rangentwicklungsbonus, ich glaube, hier können wir relativ schnell durchgehen, weil diese Zahlen findet ihr natürlich auch schon alle in den Komplan. Den habt ihr ja alle. Wer, wer hat den Komplan noch nicht? Hier in Englisch, den kann ich nochmal schnell als Download hinzufügen. Sagt man eben schnell. Ja, wer hat ihn noch nicht? Dann kann ich ihn mal schnell hier einfügen. Kompensationsplan. So. Für diejenigen, die noch nicht haben, hier unten ist er jetzt links freigegebene Dateien herunterladbar. Also, hier will ich jetzt auch gar nicht im Detail drauf eingehen. Das Prinzip ist gleich geblieben. Hier seht ihr natürlich mal die Voraussetzungen, die, Voraussetzungen, die für die jeweilige Position erreicht werden muss. Auch das Ganz einfach, weil ihr müsst nur ins Backoffice gehen und da, wo euer Rangstatus ist, One Star zum Beispiel oder Member, darauf klicken und dann seht ihr genau in Details, Punkt für Punkt, die Bedingungen, die erfüllt werden müssen, um den nächsten Rang zu erreichen. Ihr könnt da auch mal ein bisschen äh, spannen, <lacht> indem man einfach mal ein bisschen weiterklickt, weil das hört nicht beim nächsten Rang auf, sondern man kann sich da durchklicken bis. Zum Hall of Fame und dann mal sehen, wie weit bin ich eigentlich davon entfernt diese Woche, um ja, für den Hall of Fame qualifiziert zu sein, um diese ganzen herrlichen Vergütungen, die es dafür gibt, zu erhalten. Hier ist eins wichtig, diese Positionen, wenn man sie erreicht, hier gibt es eine, einen einmaligen Bonus, der äh, in den unteren Stufen auch einmalig ausgezahlt wird. Je weiter man nach oben kommt, wird er zwei, bzw. sogar dreiteilig ausgezahlt. Ja, zum Beispiel, wer Hall of Fame erreicht, bekommt ja äh, 100.000 Dollar Rang-Advancement, also Beförderungsbonus, und äh, ja, von, und zwar von der zweiten bis zum elften Mal erreicht. Ja, also jedes Mal... Hätte ich also jedes Mal erreicht, dann 10.000 Dollar. Bis zu 100.000 Dollar. Nicht als ein Paket, sondern jedes Mal, wenn ich das erreiche, bekomme ich dann weitere 10.000 Dollar. Das insgesamt vom zweiten bis zum elften Mal. Also insgesamt 110.000 Dollar. Nur, dass ihr es vom Verständnis versteht und nicht euch bei mir beschwert, wenn ihr Hall of Fame werden, und sagt, jetzt habe ich für mich Dollar. Ja, das nächste Mal, nächste Woche gibt es wieder 10.000 Dollar und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. Ja, das Ding habe ich jetzt hier schon zwischendurch ein paar Mal erwähnt. Ich halte das für wichtig. Das ist das Einzige, was ich wirklich, wirklich verstehen muss. Äh, da gibt es auch immer wieder Missverständnisse. Ja, äh, die laufende Woche, das ist die, wenn ihr jetzt in Provisionen geht im Backoffice, da seht ihr die Provision der laufenden Woche. Die sind ja jetzt noch nicht beendet. Wenn ihr jetzt aktuell reingeht, dann ist das die Provision von Montagabend 20.26 Uhr, aber abgerechnet wird hier ja erst morgen früh um 8 Uhr unserer Zeit, also 0 Uhr Mountain Time. Das heißt, alles, was jetzt natürlich heute Nacht noch reinkommt, wird natürlich auch der Provision zubringen. Das heißt, das ist die laufende Woche. Die ist erst morgen früh um 8 Uhr. Das ist zurzeit die 49. Kalender Kalenderwoche. Die 48. Kalenderwoche war letzte Woche Montag beendet. Freitag wurde der Matching-Bonus berechnet und draufgeschlagen. Auch Ihr müsst trotzdem darauf warten, auch wenn ihr kein nicht Matching-Bonus berechtigt seid. Aber das ist ja ein Gesamtprovisionsablauf. Äh, ja, und heute um 22.30 Uhr in der Regel wird es dann der Payoneer-Karte gutgeschrieben. Ich glaube, da sind auch keine Fragen zu. Das ist ein ganz normaler Ablauf. Ich finde es extrem schnell. Ich habe heute mit Kerstin noch drüber gesprochen, weil wir sind ja schon ein paar Tage in der Industrie, wir waren auch in einer Versicherungsbranche, ja, da musste man ja drei, vier Monate auf seine Provision warten. Ja, lieber Mirko, ich glaube, das hat sich bis heute auch noch nicht verändert. oder? hat der Kunde in der Zwischenzeit nicht bezahlt, ja, dann gab es überhaupt kein Geld. Ja, wir haben hier ein ganz, ganz irres und extrem schnelles Bezahlsystem ist immer noch gleich bei der Versicherung. Ich habe es befürchtet. Ja, bei uns natürlich toll und fair. Ja, Eine Woche gerade mal Verzögerung zwischen Rechnung und Auszahlung. Und ich glaube, das habe ich jetzt hier deutlich gemacht, was da genau. Ja, das ist auch jetzt ein paar Mal gesagt worden. Wie kann ich sicherstellen, dass ich immer qualifiziert bin für alle Boni? Ganz einfach durch Autoship. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Ich weiß... Man kann auch mal, man kann, ich, ich würde auch zum Beispiel, jetzt wollt ihr eine Sonderbestellung machen. Ihr wollt jetzt, äh, ihr wollt jetzt anstatt Powerstrips, da habt ihr das Autoship drüber, äh, oder Prodigy 5 jetzt in Zukunft, ihr wollt jetzt mal äh, eine Woche äh, von mir aus äh, Pulse Aid oder äh, Fix oder was auch immer bestellen und wollt euch damit qualifizieren. Kann man ja machen. Dann würde ich aber immer eins tun. Ich würde nicht das bestehende Autoship stornieren, löschen, sondern ich würde es ändern um sicherzustellen, dass man immer ein Autoship hat. Denkt bitte daran, die PolyG5-Members von euch, die jetzt mit, mit dem PolyG5-Launch gestartet sind, wenn wir jetzt das neue PolyG5-Autoship, das uns ja zusteht als die Erstlauncher, ja, wenn ihr das einmal abbestellt oder verändert, dann bekommt ihr das in der Konstellation für die 99 Dollar mit mit 90 Punkten nicht mehr. Ja, Das ist jetzt die Ausnahme. Aber ansonsten ist es so, ich kann natürlich wöchentlich mein, mein Autoship oder meine Produkte verändern oder alle vier wöchentlich, also vier wöchentlich verändern, aber ich empfehle es nicht zu machen, indem man es löscht, sondern indem man einfach es verändert. Dann ist sichergestellt, dass ich im Autoship bleibe. Ja, es gibt nichts Ärgerlicheres. Es ist immer mit wahnsinnig viel Arbeit verbunden. Es ist ja dann nicht vergessen, ja, wenn es mal passiert, ja, da gibt es immer Möglichkeiten, das auch wieder zu regulieren, aber es ist immer mit mehr Aufwand verbunden, auch im, auch im Backoffice in, in, in Utah, die sind sehr, sehr entgegenkommend und helfen auch, aber einfacher ist Autoship, einmal einrichten, vielleicht mal verändern, aber ansonsten nicht mehr aufgeben. Ja, meine lieben Freunde, das war jetzt das Training. Ich äh, weiß nicht, wie es der B gemacht hat, ob dass es Kölsch, äh, Kölsch war. Ich denke mal, mehr gibt es hierzu gar nicht zu sagen. Äh, und ich wünsche einen schönen Abend. Ja, nutzt diesen Plan. Je mehr ihr ihn nutzt, umso, viel, umso mehr Spaß macht es euch. Und äh, Mirko ist noch geschlaucht von den ganzen Sternen, aber noch mal. Lasst euch da nicht äh, verrückt machen und sagt jetzt, okay, jetzt verstehe ich das gar nicht mehr, jetzt weiß ich gar nicht, was ich tun muss. Wichtig ist immer der erste oder der nächste Schritt. Und den nächsten Schritt sehe ich wunderbar im Backoffice, äh, denn da sehe, steht genau drin, was fehlt mir noch, um jetzt die nächste Position zu erreichen und ich muss mich an nichts anderem orientieren. Dann kann ich neugierigerweise nochmal gucken, was brauche ich für die nächste, die nächste, die übernächste Position, aber alles andere ist einfach Ballast, mit dem ich mich äh, belaste und das brauche ich gar nicht. Also, meine Lieben, ich gebe jetzt gerne nochmal an den Mirko, der auch nochmal sagt, wie ihn das alles geschlaucht hat, bis hierhin. Und äh, ansonsten von meiner Seite her, schönen Abend. Denkt daran, Donnerstag natürlich äh, Live-Präsentation. Und da werde ich sicherlich auch nochmal ein bisschen was modifizieren, vom Inhalt her, von der Länge her. Ja, da wird es natürlich nicht so lange dauern wie heute Abend. Also, schönen Abend, macht's gut, bis bald, viel Erfolg. Ja, Dirk, wunderschön. Ja, cool. Vielen Dank, Dirk. Ich muss seinen Ton ein bisschen zurücknehmen, sonst halt es, glaube Ja, wahnsinnig viele Infos. Wenn man so ein System hat im Kopf, so ein Marketingplan, so einen alten, und hat man schon lange gebraucht, bis man dem verstanden hat, so spezielle Dinge, das ist jetzt ein kurzer Insider, so ein Triple X-Bonus und der X-Tribe-Bonus und der 3 x Bonus oder? und plötzlich hörst du ganz was anderes, es war ein Wahnsinn. Aber was wichtig ist, vielleicht einfach zu sagen, ist hier, was mir hier echt gut gefällt ist, das Ganze funktioniert. Pioneer mit der App-Auszahlung, es ist ein Geschäft, das man Schritt für Schritt aufbauen kann. Jeder bestimmt Tempo und Geschwindigkeit selber. Und ich denke ganz einfach, wir haben jetzt eine super gute Zeit, Dezember, und Januar sind die stärksten Umsatzmonate, weil die Leute viel Geld ausgeben. Das heißt, sie müssen auch wieder viel Geld verdienen, um zu sagen, und man hat so viele Ansprechmöglichkeiten, um das auch äh, zu verstehen. Glauben Sie mir eins, man muss einen Marketingplan nicht von A bis Z trainieren, schulen und nachts um drei, wie der Dirk gesagt hat, oder um vier, den runterleihen. Man lernt es durch Erfahrung, ich selber auch. Am besten gefällt mir das wirklich im Backoffice, wenn ich draufstehe, was brauche ich vom 2-Star noch zum 3-Star, was brauche ich vom 3-Star noch zum 4-Star, dann sehe ich immer die, äh, was war und vorne die Ampelsysteme, diese rot-grünen äh, äh, Punkte, da, ah, schon erfüllt, ah, okay, gehe ich next rang oben rechts, ah, habe ich schon erfüllt, schon erfüllt, noch nicht erfüllt, ah, auch noch nicht, okay, was mache ich so, und dann kann ich mir das anschauen und wenn ich dann Fragen habe, kann ich das ergänzen? Das war so ein bisschen mein Thema. Autoship hatte Dirk noch gesagt zu ändern. Äh, ja, ich habe äh, das damals leider gelöscht habe habe diesen guten Preis nicht mehr gehabt. Aber mir wird schlauer äh, und äh, passt super. So, wer schreibt denn hier? Wow, ist ein ganz neues Tool hier. Gute Nacht und schönen Abend. Äh. Und ich wünsche allen auch heute noch viel Spaß. Und ich freue mich auf nächste Woche, der 12.12. .12. Ich habe gehört, wir haben viele Astrologen unter uns. Ich glaube, kein spezielles Datum. Aber ich denke, wir sehen uns am Donnerstagabend zum Meeting mit Gästen. Und lasst es uns wieder krachen. Macht Werbung dabei. Einige sind sehr aktiv, auch mit unserem Phoenix-Team.pro-Portal. Also setzt es wirklich um und ich wünsche allen morgen einen schönen Nikolaustag. Ich hoffe, ihr habt auch ein schönes Vers Verslein geübt und ihr könnt es auch schön aufsagen. Samichlaus, du guter Mann, ich muss keine Ruhe haben. Gehen mir noch zu Pirren, da komme ich hinter dem Ofen wieder führer. So, So mache ich das morgen. Also ich wünsche euch allen einen super schönen Abend. Danke dir nochmals für die Zeit. Und ich hoffe, dass der Wasser, was von oben kommt, bei euch bald aufhört. Die Fotos waren ja verheerend. Und das brauchst kein Auto mehr, du brauchst jetzt schon ein Boot, um auf der Straße vorwärts zu kommen. Also Tschüss zusammen, gute Nacht, bis am Donnerstagabend. Danke vielmals. und oh, der mach du noch sound ich noch da oh Gott